Manchmal im Alltag fühlen wir uns leer, wir fühlen uns träge, wir haben nicht so Energie, wir mögen am Morgen nicht richtig aufstehen, wir kommen nicht so richtig in Schwung. Vielleicht fühlen wir uns aber auch ein bisschen unselbstsicher in gewissen Momenten. Es ist so, dass wir in uns rein, ein Powerhouse das also ist wirklich so ein Kraftwerk, könnte man sagen, in uns tragen Und zwar, das befindet sich hier, überhalb des Bauchnabels. In Bereich sagt man auch Solarplexus. Und in diesem Solarplexus haben wir ganz viele Nervenbahnen, die dort äh, enden. Und dort haben wir wirklich so ganz viel Kraft in uns die wir zum Teil aber wirklich vergessen. Darum, wie können wir das Kraftzentrum in uns stärken? Wir müssen sicherlich ein bisschen verstehen, was das für ein Kraftzentrum ist. Hinter dem Kraftzentrum verbirgt sich unsere Verdauung. Und zwar, das ist der Ort, in unserem Körper, wo Essen umgewandelt wird in Energie. Also, erstens ist also eine gute Verdauung ist wichtig, dass da das Verdauungsfeuer, wie man manchmal auch sagt, dass das richtig gut kann brennen kann. Also, dass das, das, das, das was man ist, wirklich alles verbrannt werden und in Energie kann umgesetzt werden Das gibt uns natürlich auch wieder mehr Power, wenn wir mehr Energie zur Verfügung haben. Wie kann ich also die Energie in mir stärken? Energie an sich, ist wahrscheinlich mit dem Element vom Feuer verbunden. Also wie kann ich das Element vom Feuer in mir stärken? Das ist also alles, was uns zum Schwitzen bringt, alles, was das innere Feuer empfacht. Das hilft uns, das Zentrum zu stärken. Sei es also zu rennen, schwitzen, boxen, ähm, alles, was wir machen, alle Aktivitäten, die wir machen, die wirklich wo wir anfangen, zu bekommen, die wir anfangen zu schwitzen, das hilft uns, das Energiezentrum anregen. Das regt natürlich auch die Verdauung an. Eine andere Art, wie wir in das Zentrum wieder Energie innebringen, können, ist, wenn wir uns Sachen wagen, die wir ein Angst davor haben. Also etwas zum ersten Mal machen, wo wir so ein hm, recht viel Mut brauchen und wenn wir dann uns wagen, dann haben wir meistens so ein totales Adrenalin-Flash und wir merken so pff, wirklich, wir kommen mit wieder mega viel, viel Energie durch das über. Wir können aber auch mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstsicherheit durch das über. Also sechs mal den Bungee Jump ähm, machen oder vielleicht ist es auch einfach von Leuten anstehen und einen Vortrag halten oder von Leuten anstehen und singen oder musizieren. Oder es gibt so viele Sachen, die uns insgeheim mega fest irgendwie sache so Angst machen und uns hemmen. Und so genau die Sachen, die wir eigentlich nicht machen wollen, die Sachen aga und doch die Sachen machen und wirklich das, das, da wachsen wir dran, da schöpfen wir extrem viel Energie draus und hilft uns wirklich so, das Zentrum, hier, das Kraftzentrum wieder anzuregen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir manchmal, wenn wir Wut empfindet und hingehässig auf etwas sind, dann wir das manchmal so ein bisschen und geben dem gar nicht so Platz, weil je nachdem hat das in dem Moment im Geschäftsleben jetzt nicht so Platz, vielleicht hat es im Privaten nicht so Platz und wir tun die Wut wirklich so ein bisschen schicke. Wichtig ist aber, dass wir die können vielleicht nicht gerade in dem Moment, wo wir eine Auseinandersetzung haben, vielleicht mit unserem Chef oder mit unserem Lebenspartner, sondern nachher, ähm, dass wir wirklich die Wut in uns rein können, auf eine konstruktive Art und Weise Output dass das, indem du Boxen und einen Boxsack hast und dort einfach alles usela Vielleicht ist es aber auch dort eine gewisse Sportart, wo dich eben, vielleicht ist es ein, ein Rennen, wo du, wo du, gehst, kannst du joggen gehen go und dort einfach diese die, die Energie usela Vielleicht ist es aber auch einfach in den Wald hineingehen und schreien und in dem Sinne diese Energie rauslassen können. Dort also, wir haben wirklich verschiedene Möglichkeiten, zum zu viel Energie, zu viel Feuer in uns usela und somit uns auch wieder besser und ausbalancierter zu fühlen. Ich wünsche dir viel Spass, ein bisschen ausprobieren oder im Beobachten von des Energiezentrum und die Sensibilität zu entwickeln, dass du manchmal merkst, so, uh, heute bräuchte ich mehr Energie. Oder uh, heute habe ich recht viel und muss Wege finden, um die Energie usela. Drum viel Spass beim Ausprobieren und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.